Servus, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wo bin ich denn? Hier bin ich. Servus, danke fürs Einschalten, Zuschalten oder fürs Vorbeischauen. Heute haben wir ein ganz tolles Projekt. Mein Vater hat mir dieses Küchenkästchen gebracht. Ich muss es in der Breite etwas verkürzen. Ah, normal habe ich ja keine Zeit für sowas. Ich habe gesagt, Nein, das geht sich nicht aus. Dann hat er gesagt, er ist gespannt, ob ich das kann. Dann konnte ich nicht mehr Nein sagen. Jetzt werde ich ihm zeigen, dass ich das zusammenbringe. Das geht eigentlich, glaube ich, ganz einfach. Wir werden das Türler mal abmontieren und die Fächer herausnehmen und das Türler abmontieren. Mit diesen Klicks ist ja das kein Problem. Dann ist hier diese Blende, die hat er gesagt, braucht er nicht mehr. Ah, das ist Kreuz. Man wird heutzutage so viel geblendet, da ist es besser, wenn man in den Kästner keine Blenden hat. So, hier ist der Strich, den hat er mir gemacht. Der ist bei, ja, sagen wir, 57. Und jetzt kommt aber das Haupt noch hin. 57 minus 18 ist 55,2. Genau. Also ich stelle mir die Kreissäge jetzt dahin auf 55,2. 55,2. Jetzt muss ich mich um das Maß schon nicht mehr kümmern. Was ich aber muss, ist diese Rückwand herausnehmen, denn die Rückwand muss ja breiter sein, die geht ja hier in diese Nut hinein, wie man hier sehen kann und dieses Teil muss ich auch wegschrauben. Ach, das hängt nur einmal, oder? So, und diese ganzen Haftel muss ich herausnehmen und das muss ich dann auch wegschrauben. Das wurde nur geschossen, hierzu nimmt man so einen Spitzbohrer und den kann man gut hineinfahren. Dann holt man sich dieses Haftel ein wenig heraus. Und dann mit einer Beißzange den Rest ganz einfach. Jetzt sollte die Platte einfach so herausschieben gehen. Okay, wenn das nicht geht, habe ich mir schon den Hammer geholt und wir werden uns jetzt von diesem Kästchen verabschieden. Musik Hier sind doch Klammern drinnen. Okay, das ist auch ganz spannend, dass die extra noch mal hier Klammern gegeben haben. Jetzt sollte es gehen. Jetzt hat das Kästchen sehr viel Glück gehabt. Es hat sich jetzt wirklich nur mehr um Sekunden gehandelt und es wäre eigentlich deponiereif gewesen. Wenn ich das jetzt einfach so schneiden würde, würde mir das irgendwie zusammensacken. Ganz einfach hinten dieses Teil hinschrauben, das geht sich von der Länge sogar aus, dass es mir nicht im Weg ist. So, Ich sage nur, oh fein, oh fein. Mit der Fein werde ich das jetzt herunterschneiden. Das war jetzt eine sehr feine Sache. Jetzt suche ich die Lamellomaschine. Lamellomaschine! Die Lamellomaschine ist weg. Den Abschnitt nehme ich gleich als, als Anschlag. Jetzt werde ich es lamellieren. Und wichtig ist, hier anhalten bei der Kante, nicht außen, denn außen ist ja keine Platte mehr. Also das ist das Einzige, auf das man hier achten muss jetzt. Und jetzt hier die im man nominieren, kann ich die wegnehmen. lamello ich mache immer einen trockenen durchgang zu so schauen ob es sicher passt und es passt wenn man alles beieinander hat dann kommt Leim hinein Lime, Lime, Lime. dann nimmt man die lamello plättchen schlagt sie in den Leim Dann nimmt man sich die Gegenplatte, das hier ist angespannt, also nicht die Situation ist angespannt, sondern die Zwinge. Vielleicht noch längere von diesen Teilen wäre überhaupt perfekt. Oben setze ich jetzt meine Finger. So, das kann jetzt trocknen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Schlafen gehen, ins Wirtshaus können wir nicht gehen, alles geschlossen. Joggen gehen will ich nicht. Ah, Radfahren gehen will ich nicht. Was machen wir dann? Wir machen die Rückwandfächer und das Dürl. Jetzt muss ich erst umlegen, um ordentlich messen zu können. Also, die Rückwand ist 54,5, das Dürren machen wir 57, haben wir genau, zweieinhalb Luft auf jeder Seite ist 56,5 und die Fächer schneiden wir 53,3. Und 53,3. Was ist aber noch wichtig, bevor wir das Dürren schneiden? Natürlich, wir müssen die, die Bänder rausschneiden. Denn sonst schneide ich die Bänder mit. Und dann ist das nicht sehr lustig. Ich werde auch den Griff herausschrauben, dass mir die Schrauben nicht im Weg sind. Und diese Plastikvorsprünge hier schneide ich auch weg. Ein wunderschönes, romantisches Ein Leben. traumhaftes Lied. Mit intellektuellen Einschlag. Bruns, brunz, brunz, brunz, brunz in Schnee. Und bruns, wieder bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, Schnee. brunz, Schnee. bruns, brunz, bruns, bruns, brunz, brunz bruns, Schnee. bruns, der Schnee wieder bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, bruns, Schnee. bruns, Schnee, bruns, bruns, bruns, bruns, Lull lull lull lull in Schnee Lull lull lull lull in Schnee Lull lull lull Schnee Lull lull lull Schnee ein bissel ausgehört sind Schniff in Schnee schiff, brunz soak, soak, soak, soak Schnee Lull lull lull Schnee Kann jemand eine hinzufügen? Ja was? was. Peace. Das ist eine alte Küche und mein Vater stört das nicht, wenn das hier so ist. Jetzt lasse ich das hier so, denn was bringt das, wenn ich das kitte? Das schaut ja alles nicht gut aus. Ich gehe jetzt einfach hier 15 cm hinein und von oben nach unten auch. 15 cm und dann gehe ich in ein 2,3. Ich zeige euch heute, wie man die Bänder ohne viel herum, ohne viel Theater einbauen kann, quasi installieren. So, jetzt bohren wir hier mal runter. Ja, Also das beim Band mit dem rechten Winkel, das sollten wir schon beachten, also ein gewisses, eine gewisse Genauigkeit ist nicht schlecht. Ich nehme aber hierzu nicht mehr diese Kreuzschrauben, die dabei waren, sondern von mir Torx. So, also rechten Winkel, Band gerade hin, dann mit dem Zentrierbohrer kurz vorbohren. dann kann man die perfekt anschrauben und das sind die sind im Winkel. Das zweite Band dasselbe. Band hinein, Ein rechter Winkel. Okay, irgendwas stimmt nicht mit, dem, mit mir, mit mir stimmt irgendwas nicht. So, dann auch hier wieder anschrauben. Auch hier Und Bei dieser Art Montage werden die Gegenstücke gleich hineingekipst, vielleicht gefällt euch das besser von der Montage, werden wir gleich sehen. So, jetzt müssen wir aber warten bis das trocken ist, dann können wir es weiter tun, aber ich sehe die Kante hier ist auch locker, das werde ich in der Zwischenzeit gleich mit Leim, ob hier der Leim überhaupt hält ist, frage ich. Wo ist dein Klebeband? Hallo Klebeband! So. Jetzt müssen wir aber wirklich warten, bis das trocken ist. Das ist jetzt fünf Minuten eingespannt, nicht mal. Oder fünf Minuten. Okay, dann warten wir. Berechnen Sie den erzielbaren Umsatz für fünf Mitarbeiter, wenn die Materialkosten im Schnitt bei 35% liegen und die Materialgemeinkosten die liegen bei 12% und der kalkatorische EU-Stundensatz einschließlich Gemeinkosten bei 29,50 betragen tut. Für eine kaufbare Arbeitszeit pro Mitarbeiter 1.352, keine Minute, sondern Stunde. Schluss mit Lustig, wir haben das Wichtigste vergessen. Das ist, das, das ist der Nachteil an YouTube, ihr könnt mit mir nicht reden. So, diese Bohrungen, die ist mittig 9 und 14.1 und 9 und von so hinein 2,6. 2,6. So, wir machen das Scherze und die Arbeit wartet. Diese Zeit müssen wir jetzt wieder aufholen. Auffahren wir über die Kante einmal drüber, auf der anderen Seite. Da rutscht das besser hinein. Auch bei den Fächern werden wir Kanten brechen, auf der gesunden Seite. Ich habe immer von vorne geschnitten, da wo man die Kante sieht. Ich habe so ein Kunststoffblatt nicht, also so ein für beschichtete Blatt. Ich habe das mit der ganz normalen Holzsäge geschnitten. Daher ist das auch nicht 100% perfekt. Aber eine Seite, die obere ist schön und so lege ich das Fach dann hinein. So. Ich glaube, jetzt können wir vorsichtig ausspannen. das Kästchen hält. Jetzt geht's weiter. Zwingen wegräumen. So, die Rückwand hinein. sollte sie passen, da die Rückwand eingenutet ist, 87,4, 87,4 passt, denn durch diese Nut drückt sich ja der Kasten alleine in jetzt kommen diese Aufhänger noch, schaue ich das an. So zum Einstellen die passen beidseitig, also man kann das nachstellen, also man kann das wenn es an der Wand hängt ohne weiteres nachstellen. So und wie ich das jetzt mache, dass ihr das am besten seht, weiß ich jetzt gar nicht. Also es gehört auf jeden Fall rechts angeschlagen. Wir werden uns das so herzwingen, dass es nicht verrutschen kann. So, dann nehme ich das Türl. Ich glaube so könnt ihr einigermaßen hersehen. Jetzt gebe ich mir auf die Bohrmaschine so einen Beschlagschraube drauf, 3 16 Oben und unten gebe ich jetzt diese 3 mm beilagscheibe hinein, also so eine faserplatte Oben und unten, dann habe ich den Abstand, den es wenn ich mit der Schablone bohre auch hat. So, und jetzt ist das so. Jetzt drücke ich mir das dagegen und schraubt das an. Jetzt hat das genau die Luft und alles passt. Hier dasselbe unten die zweite Schraube noch so. Und die dritte noch. Jetzt habe ich hier die Luft durch diese Blättchen. Das kann ich jetzt rausnehmen, auch unten durchgehend die perfekte Luft. Jetzt kann ich die Zwinge und auch wegnehmen. Es streicht jetzt unten. Und hier ganz perfekt. Also das ist genauer wie wenn man mit der Leere arbeitet. Das ist ganz genau die Luft, ohne dass ich was eingestellt habe. Hier dasselbe. Das ist die Mauer, hier sieht man das dann sowieso nicht mehr, den Schnitt. Also man kann auch so Bänder montieren. Jetzt gebe ich das Klebeband weg und schauen wir, ob das hält. Hält aber, ich glaube nicht besonders. Jetzt kommen die Fächer noch hinein. Hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Es ist so ein Drüberstreuer, aber ich glaube, dieser Trick mit dem bändern montieren könnte den einen oder anderen interessieren. Also, ich habe es früher immer so gemacht und ich glaube, ich, ich werde es in Zukunft jetzt auch wieder so machen, denn es geht einfach viel im Vorbeigehen quasi, ohne viel Messen und mit diesen ganzen Leeren und diese tausend Teile. So hatte ich mir das hin und es ist. Perfekt eigentlich, also natürlich noch perfekter wäre es mit einer CNC-Fräse vorgebohrt, und, aber das haben wir nicht, somit ist das perfekt. Ich sage danke, schön, dass ihr wieder dabei wart, ich werde gleich meinen Vater anrufen, werde ihm mitteilen, dass ich es geschafft habe und dass er es schon abholen kann und wir sehen uns hoffentlich dann wieder das nächste Mal, wenn es das heißt, Manuel verkürzt Sachen, verlängern wäre auch gut. so O oh, heiliger Vater, dein holdes Kästchen ist abholbereit. Tschüss, danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, es ist fertig. Ja natürlich, kannst du es abholen. Fahr herüber mit deinem Rosswagen.